Ja, einen schönen guten Abend. Ein bisschen früher, das Video hat mich jetzt doch überrascht. Ja, ich wollte gerade noch eine schöne Krawatte basteln aus Poly 5 Ja, jetzt ist schon das Video zu Ende, aber dann starten wir halt eine Minute. Ja, hat den großen Vorteil. Dann machen wir auch ein bisschen länger, ganz klar. Also erstmal einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen zur Forever Green Geschäftspräsentation. Und ich weiß, einige hier sind das erste Mal oder ein paar sind das erste Mal hier und wissen vielleicht gar nicht so richtig, was sie erwartet. Deswegen, bevor wir so richtig durchstarten, eine ganz kurze Umfrage. Ja, wie hat das heute, oder nicht, wie hat das heute im Webinar gefallen? Das ist natürlich ehrlich. Ja, sondern, ja, gut, wie hat das heute im Webinar gefallen? Gut, die zeige ich dann zum Ende. Da sollte eigentlich eine eine Umfrage sein, was jetzt erwartet wird. Ich hoffe, ja, Sie oder ihr seid gut drauf, habt eine positive Erwartungshaltung. Und ihr wisst ja, eine positive Erwartungshaltung ist wie ein Fallschirm. Sie funktioniert nur oder der Fallschirm funktioniert nur, wenn man offen ist, wenn man eine, ja, eine offene Meinung hat und sich dann die Information anhört und anschaut, um wie es heute Abend geht. Ganz kurz zu meiner Person. Äh, ja, ich habe gerade die schönen Videos gezeigt, hier aus meiner Nachbarschaft, Ocean Club, Nikki Beach. Wir haben das große Glück oder ja, den großen Spaß, Kerstin und äh, die, die wir heutige Gast Gastgeber sind, seit fast zehn Jahren in Andalusien, an der Costa del Sol in einem kleinen Fischerort namens Mabea zu wohnen. Warum ich das erwähne? Nicht, um ja, euch neidisch zu machen. Ich weiß, es gibt auch momentan, glaube ich, eine ganz gute Wetterphase in Deutschland und in Österreich, aber bei uns ist es natürlich beständig das ganze Jahr über so. Und ja, wir können uns das leisten, weil wir beide seit 25 Jahren selbstständig im Network-Marketing sind und wir unabhängig sind von ja, Raum und Zeit und vor allem Orte. Wir brauchen gerade in der heutigen Zeit mit den neuen Medien nur Internet und Somit können wir überall, wo wir Internetverbindung haben, natürlich auch unser Geschäft betreiben. Dazu gleich insgesamt ein bisschen mehr. Mein Ziel auf jeden Fall, heute Abend ist es, ein Geschäftsmodell vorzustellen, das unser Leben definitiv verändert hat und Ihres vielleicht verändern wird. Hallo, liebe Hilde. Ja, schön, dass du auch da bist. bist nicht zu spät. Ich bin nur ein bisschen früher angefangen. Ich konnte es nicht abfahren. Und um welche Branche geht es heute Abend mit Forever Green und FG Express? Ja, die Branche des Network-Marketings oder des Beziehungsmarketings, wie man es auch nennt. Und der Robert Kiyosaki, dem ein oder anderen bekannt als Autor des Weltbestsellers Rich Dad, Poor Dad, sagt, die reichsten Menschen der Welt bauen Netzwerke auf. Alle anderen lernen, wie man arbeitet. Das bedeutet nicht, dass wenn man Netzwerke hat und wenn man Netzwerkgeschäft betreibt, nicht arbeiten muss. Man arbeitet nur auf eine andere Art und Weise. Zum Beispiel hier bei gut 33 Grad, nicht beim Büro, da habe ich die Klimaanlage an, aber bei 33 Grad im Schatten draußen. Das alles ist natürlich möglich, wenn man das, das denn will. Ja, das ist die Branche, um wie es geht. Wir sehen, hier gibt es ein paar ja, ein paar Vergleichszahlen und das Network Marketing in 2014 hat 178 Milliarden US-Dollar Umsatz gemacht. Wenn wir das mal hier mit anderen bekannten Branchen vergleichen, der zum Beispiel, sehen wir, dass wir doch da weit abgeschlagen vorne stehen. Und das ist natürlich eine tolle Geschichte, weil wir sind ja eine Industrie, die es schon einige Jahrzehnte gibt, aber so richtig jetzt erst die letzten Jahre in Schwung kommt, vor allen Dingen natürlich durch die neuen Medien, durch die neuen Möglichkeiten der Kommunikation. Und das macht das ganze Geschäft natürlich noch so interessant. Forever Green, FG Express, ich habe es gerade schon erwähnt, das ist das Unternehmen, über das wir heute Abend sprechen, hat seinen Hauptsitz in Utah in der Nähe von Salt Lake City, dort in einem herrlichen Gewerbegebiet. Das, die Vororte dort von Salt Lake City, das ist so ja, das, das sind die Gewerbegebiete, wo das Who is Who der amerikanischen network äh, zu finden ist. Was das Silicon Valley ja, für die Computerbranche, für die IT-Branche ist, das ist das Tal von Salt Lake City für unsere Network-Marketing-Branche. Und Dort wurde das Unternehmen 2004 von Ron Williams gegründet. Das ist der Mann hier oben, der jetzt zwar ein bisschen ernst schaut, aber überhaupt nicht ernst ist, im Gegenteil, er hat immer sehr, sehr viel Spaß, verbreitet auch den Spaß, aber er ist vor allen Dingen ein Visionär und nicht nur, was unser Geschäft angeht, sondern auch, ja, was die Branche ja, angeht und natürlich auch, was unsere Angewohnheiten äh, angeht, gesund zu werden, gesund zu bleiben, da hat er seine feste Meinung und die teile ich heute Abend natürlich auch teilweise, ansonsten lohnt es sich immer mal, ja, den Namen zu googeln, von Williams, FG Express und wer ein bisschen Englisch kann, aber es gibt auch viele YouTube-Videos mit deutschen Untertiteln, einfach mal zu hören, was er so zu Ernährung, zu solchen Themen Wichtiges zu sagen hat. Der Mann darunter, das ist der Rick Redford, der war schon einmal bei der Company vor ein paar Jahren, war dann zwischendurch auf Top-Management-Posten unterwegs, auch in der Branche und ist jetzt zurückgekehrt und ist seit einigen Monaten, jetzt gerade mal seit zehn Wochen, CEO von Forever Green. Und was macht Forever Green? Wir vertreiben Wellness, Schönheits- und Gesundheitsprodukte und ich will das gleich vorweg sagen, wir suchen keine Verkäufer, ja, sondern wir suchen Kunden. Wir alle sind Kunden und wir bauen, indem wir natürlich unsere Produkte äh, empfehlen, bauen wir ein weltweites Konsumentennetzwerk auf, auf der Basis von Selbstbestellung. Wir rennen also nicht mit Bauchleben rum, sondern wir nutzen unsere Produkte, sind begeistert darüber und sprechen mit anderen Menschen darüber. Das ist eigentlich alles, was es in unserem Geschäft oder zu dem Geschäftsweg zu sagen gibt. Wir haben jetzt gerade seit ein paar Wochen ein neues Programm gestartet. FG, wir waren oder wir sind natürlich FG Express und das Express, ja, das ist so ein bisschen durch Velocity nochmal beschleunigt worden. Denn FG, den, den FG Express hat vor Wenigen Jahren dazu geführt, dass das Unternehmen, das irgendwie fünf Märkte so über mehrere Jahre hatte, plötzlich ja wie eine, wie eine Woge davon schoss und plötzlich ja ein, eine, weltweite Expansion realisierte und plötzlich in über 220 Ländern dieser Welt Kunden und Partner hatte. Das kam durch FG Express, durch eine ganz besondere Form äh, des Vertriebs. Da komme ich gleich drauf zu sprechen. Jetzt haben wir das Ganze nochmal beschleunigt mit Velocity und wollen damit natürlich nochmal einen richtigen Schwung in diese weltweite Expansion bringen. Und was ist die Idee dahinter? Ganz einfach, ja Produkte nicht in Kartons zu verschicken, sondern die Produkte so abzupacken, dass sie ja, in Umschläge passen und dass man diese Umschläge natürlich in Briefumschlägen, auf Englisch in Envelopes, versenden kann und Sie können das Geschäft betreiben mit jeder Mann und jeder Frau, die einen oder der einen Briefkasten hat. Hat jemand einen Briefkasten, kann ich mich mit ihm über das Geschäft unterhalten. Das ist schon mal die einzige Voraussetzung, die jemand haben muss. Ja, wenn Sie sich überlegen, wen kann ich ansprechen, aufs Geschäft, auf die Produkte, dann fragen Sie hier einfach jemanden, hast du einen Briefkasten? Hat er einen Briefkasten, ist er 100% qualifiziert. Das führt natürlich auch dazu, dass wir weltweit versenden können und mit Velocity, und das ist sensationell, ich habe es jetzt schon einige Male auch andere Partner hier in der Runde, wir haben es schon einige Male getestet, ja Velocity Versand bedeutet, dass wir überall in der Welt, aber vor allen Dingen hier in Europa, wo wir jetzt im Moment natürlich in dieser Gruppe vor allen Dingen unser Geschäft betreiben wollen, dass wir innerhalb von zwei, maximal drei Werktagen die Produkte versendet haben dass wir es nicht nur versendet haben, sondern wir erhalten sie innerhalb von zwei bis drei Werktagen. Ich habe jetzt gerade wieder letzte Woche eine Bestellung gemacht am Dienstag und habe sie am Donnerstag bereits erhalten, obwohl es aus den USA versendet wird. Das Ganze mit Tracking-Nummer, das heißt, es ist auch nachverfolgbar. In dem Moment, wo ich meine Bestellung gemacht habe, je nach Zeitverschiebung natürlich, dann dauert es nur ja, wenige Minuten oder wenige Stunden, dann sehe ich schon, wo das Paket unterwegs ist und innerhalb von zwei bis drei Werktagen ist es bei mir. Produkte, die natürlich so verpackt sind und so dimensioniert sind, die kann man einfach mitnehmen, überall. Ja, die kann man in die Hosentasche sogar stecken, wenn man eine große Hosentasche hat. Oder aber zumindest die Frauen in die Handtasche oder wir Männer in Sakko, ja, oder einfach ja, so einzelverpackt. Man kann sie ja auch die Produkte rausnehmen, ja, wie hier zum Beispiel die Powerstrips, auf die ich ja gleich noch zu sprechen komme, und kann sie überall mit sich hinstellen. Wir müssen nicht wie in anderen ja, Networks, in anderen Mitgliedern dieser Branche ja, Pakete hantieren. Ich habe mal angefangen, wie Kerstin vor 25, ja schon 27 Jahre ja, Kerstin, bei einer Firma, dessen Name ich jetzt nicht nenne, mit drei Buchstaben gibt es heute noch, die Produkte haben aber eine andere Produktpalette. Damals ja, vertrieben wir Wasserfilter und Luftfilter. Und der, Größe, der größte Luftfilter, der hatte so die Höhe von 1,20 Meter und war so 80 cm breit, wo gut 20 Kilo. Ja, und wenn wir Präsentationen machen, damals ging das ja nicht per Webinar, sondern das war waren live präsentation im Hotel, dann mussten wir das ganze Zeug natürlich aufbauen und am Ende der Veranstaltung wieder abbauen. Also das ist ein anderes Geschäft, hatte aber auch seine Daseinsberechtigung und ist auch ein erfolgreiches Geschäft heute, aber sie sind auch auf kleinere Produktgrößen umgestiegen schon vor einigen Jahren. Also bei uns ganz entscheidend, Envelope-Geschäft ist der Schlüssel zum Erfolg. Dazu kommt natürlich, dass die Produkte eine hohe Umschuldung eine Bierkraft haben. Das heißt, ich muss nicht jemandem erzählen, was sie tun, sondern ich lasse ja, meinen Interessenten es einfach testen. Ja, das geht bei einigen Produkten, wie zum Beispiel unseren Powerstrips innerhalb von wenigen Minuten. Das ist verblüffend. Ja, oder natürlich auch bei dem den, bei den, bei den Prodigy 5. Ich erkläre ja gleich, was das ist. Das sind Produkte, die sich selbst erklären, wenn man sie testet, wenn man sie ausprobiert. Und das ist das ganz Entscheidende. Das macht ja die Klasse unserer Produkte aus und natürlich auch die Schnelligkeit und Effizienz unseres Geschäftes. Ja, Power-Strips gerade schon gezeigt. So, so, sehen, so sehen sie in der Verpackung aus, so sieht die Tüte da drin aus. Ja, wenn man sie dann öffnet, ja, dann hat man darin ja so kleine Strips. Die Strips sind ja nichts anderes auch als Pflaster, aber es, auch wenn Sie so aussehen, ja, riechen absolut herrlich und man sieht schon, wenn man hier so drauf guckt, extrem flach, es ist nicht zu verwechseln mit diesen Schmerzpflastern, die wir so aus der Apotheke und aus der Werbung vor allen Dingen in, in deutschsprachigen Ländern kennen, sondern es ist was ganz anderes Revolutionäres und wie befinden sich alle drin, die Tüte lässt sich wieder verschließen, weil ja, die haben ja ein ganz bestimmtes Aroma und auch eine ganz bestimmte Wirkweise. Und damit die auch erhalten bleibt, verschließt man diese Verpackung natürlich wieder, nachdem man sich ein oder zwei Powerstrips rausgenommen hat. Also, wozu dienen sie? Generell für ja, mehr Schwung, für mehr Energie bei Verspannungen. Ja, also sie lockern, sie lösen. Wenn es lockert und löst, dann ja, vermeidet es Schmerzen. Und wir wollen absolut oder ganz absichtlich nicht, es als ein Schmerzpflaster titulieren würde, auch zu kurz greifen. Denn es ist eigentlich dafür gedacht, den menschlichen Körper mit Energie zu versorgen. Diese oder die, er die Erfolgsquote, die er der Erfolg gibt uns natürlich recht, denn wir haben in den letzten vier Jahren ja bereits über 40 Millionen von diesen Powerstrips verkauft. Ich schwamm hier letztens in, in La Cala, das ist ja bei uns eine schöne Bucht, in der, ich gehe so einmal in der Woche gehe ich mit meiner Familie zum Strand, und da waren wir, an der, waren wir in der Bucht, dann bin ich ein Stück rausgeschwommen, und plötzlich schwamm mir ein Powerstrip zusammengefaltet entgegen. Ja? Sollte nicht sein, dass hier Abfall umschwingt, aber es kann natürlich sein, dass jemand sich den aufgekippt hatte und ihn verloren hatte, aber es zeigte mir, selbst hier in La Cala, im Sü am südlichsten Zipfel Spaniens, ja, kurz vor Afrika, sind schon Menschen mit Powerstrips unterwegs, gehen damit schwimmen, verlieren sie dann leider auch. Also ein Vorteil, sie müssen hinterher wieder einen neuen kleben. Also, die sind schon verbreitet, aber keine Sorge, ich bin davon überzeugt, wenn der ein oder andere hier, der heute das erste Mal dabei ist, jemand anspricht, der hat noch nie oder die hat noch nie von Powerstrips gehört. Ja, oder verwechselt es mit irgendwas anderem. Ja, noch ganz kurz ein bisschen Hintergrund, das ist unser Flaggschiff-Produkt, deswegen da ein bisschen mehr Informationen auch da, dahinter äh, empfund, erfunden, hat diese Technologie vor allen Dingen, die sich dahinter verbirgt, denn es geht hier nicht alleine um die Inhaltsstoffe, es geht vor allen Dingen um die Art und Weise, wie diese Inhaltsstoffe zusammengemischt werden und wie sie auf, dieses, auf diesen Strip gebracht werden mit der sogenannten Nanotechnologie. Ja, das ist ein, ein einzigartiges patentiertes Verfahren, das hält dieser Dr. Kim hier aus Südkorea. Er ist ein, ein sehr erfolgreicher Wissenschaftler am weltbekannten Future Engineering Technology Institute in Seoul. Und er sagt, diese Technologie wurde entwickelt, um alle Zellen des menschlichen Körpers zu unterstützen, und um mit mehr Energie zu versorgen. Wir sehen hier rechts mal ein Beispiel, das ist ein Selbstversuch. Und der, das ist hier der Beides der, der Rücken von Dr. Kim und die einmal hier oben vor der Anwendung mit den Powerstrips. Und dann sehen wir hier, hier hat er sich also zwei Powerstrips so in der Breite nebeneinander geklebt, unten auf die, aufs Steißbein, etwas über das Steißbein. Und wir sehen die Wärmeentwicklung, die dann entsteht. Anders als bei diesen Schmerzpflastern, die nur mit diesen Inhaltsstoffen das erzeugen, diese Energie und diese Wärmeentwicklung, die entsteht am gesamten Rücken und versorgt nicht nur den gesamten Rücken, sondern den gesamten Körper mit neuer Energie. Kerstin und ich, wir nutzen die Powerstrips jeden Tag. Kein Tag ohne Powerstrips seit über zweieinhalb Jahren, seitdem wir bei FG dabei sind. Ja, und jeder, der mir in der Runde selbst schon Powerstrips getestet hat, wird das bestätigen. Ja, da ist schon ein gewisser positiver Suchtfaktor. Kommen wir zum nächsten Produkt: die Solarstrips. Die gibt es momentan noch nicht als Standalone. Ja, die Standalone heißt, man kann sie nicht einzeln oder man kann sie nicht ohne andere Produkte bestellen. Also sie sind nur ein Paket bestellbar, aber sie werden in den nächsten wenigen Wochen dann auch so bestellbar sein. So sehen sie aus, so sehen sie aus, wenn man sie rausnimmt. Ja, das auch in, klein, in einer kleinen, äh, verspeisten. Folie, wenn man die aufreißt, ist da drin ein kleines Phytoplankton, ja, ein kleines Phytoplankton-Plättchen durchsichtig. Das legt man sich auf die Zunge, das zergeht sofort. Und da ist reines Phytoplankton drin. Ja, der, das das absolut, Die absolute Nahrung der, der Mensch, auch nicht nur der Menschheit, der, der, der Welt, der, der Welt der, das auch des Tierreichs. Wenn wir an die Wale denken, die ernähren sich ausschließlich, ausschließlich von Phytoplankton. Und sie ver vermitteln einfach einen Energieschub und einen gute Launeschub. Also wir fangen damit unseren Tag an. Und die kann man auch, das ist so eine Größe, die kann man auch in der Hosentasche locker mit sich tragen, um sie jemandem zum Testen zu geben. Wir sind auch im Bereich der Kosmetik tätig, aber nicht so in dieser herkömmlichen Kosmetik, wo es nur um Cremes und Puder geht, sondern auch hier wieder mit, dem, mit einem besonderen Ansatz. Ja, sowieso alles immer auf natürlichster Basis und hier geht es um das beauty Beautystrip-System. System bedeutet, es sind eigentlich zwei Bestandteile. Einmal die Beautystrips, äh, ja die, die, die beauty Strips selbst, die Maske. Ja, das ist so eine Maske, die sehen wir hier. Ich habe das Ganze mal als Maske hier, so hier drin ist jetzt eine Maske, das ist ein bisschen dicker. Ja, aber auch noch Blüten, um es hier locker in den und zu stecken. Und diese Maske ist aus, aus Algen hergestellt. Und der Aufwand, das ist handgefertigt, beträgt 1200 Arbeitsstunden pro Maske, um die herzustellen. Und was sie bewirkt, ist eine absolute Tiefenreinigung. Man kann sie so oft anwenden, wie man will, empfohlen wird jedoch mindestens alle 14 Tage. Ja, wer es wirklich gut meint und wer wirklich tolle Erfolge haben will, der macht es wöchentlich. Einige von uns, einige posten auch Fotos, das sieht ein bisschen gruselig aus, wenn man so eine Maske, so eine ganz Körpermaske, hätte ich fast gesagt, so das ganze Gesicht so eine Maske hat. Ja, aber das ist der eine Bestandteil für die Reinigung. Für den, täglichen, für den täglichen Gebrauch gibt es dann das Serum. Das Serum kommt in kleinen Portionstütchen. Ja, auch wieder so klein, dass man sie erstens auf Reisen super mitnehmen kann, aber auch wieder hier mal in die Hosentasche stecken kann oder einfach in die Handtasche um es jemandem zu testen zu geben. Und das Entscheidende ist an dem Serum, da drin ist etwas Revolutionäres, nämlich Cycloastragenol. Wer sich das Wort merken möchte, hier habe ich es aufgeschrieben, Zykloastragenol, mal googeln und dann werden Sie sehen. Dessen Erforschung wurde mit einem Nobelpreis erst vor wenigen Jahren gekürt. Zwei amerikanische Wissenschaftler haben für die Entdeckung der Wirkungsweise von Zykloastragenol auf den Haut-DNA-Strang diese, ja, diesen Nobelpreis bekommen. Und hier sehen wir so ein ja, so Chromosom, eine, eine, eine DNA oder einen DNA-Strang, und da wir natürlich die Chromosomen. Und am Ende dieses Strangs, da befinden sich die sogenannten Telomere, das sind die ende hier, die wir hier so ein bisschen grün eingefärbt haben. Und das Cycloastragenol wirkt genau auf diese Telomere. Und die Telomere haben eine Eigenschaft, wenn man älter wird, ja, dann werden in erster Linie die Telomere älter. Das heißt, sie fransen aus. Das sieht man vielen ja auch dann wirklich an. Und das lässt sich in der Regel nicht mehr besser machen. Es lässt sich auch schon gar nicht stoppen. Ja, es sei denn, man behandelt sie mit Zykloastragenol und das Zykloastragenol stoppt nicht nur diesen Prozess, diese Ausfransung, sondern es macht ihn sogar rückgängig bis zur kompletten Wiederherstellung. Hier ist also ein bisschen Fleiß auch gefragt, dass man tatsächlich auch dann täglich diese, diese, dieses äh, Serum benutzt. Vor allen Dingen natürlich in der Kombination einmal die Woche oder auch zweimal die Woche, wie man will, mit der herrlichen Tiefenreinigung der tiefen Wirkung dieser Maske. Das ist übrigens nicht nur ein Produkt für Männer, für, Männer, für Frauen, sondern auch für Männer. Es ja, ist nicht nur für Männer, aber ist auch für Frauen. Also beide können natürlich dieses Produkt nutzen. Ich nutze es genauso wie auch meine Frau. Ich muss allerdings sagen, bei meiner Frau hat es noch viel besser gewirkt als bei mir. Ich arbeite doch dran. Ja? Also, und die Hilde sagt, du hast dann schon abgenommen, machst du eine Fixquote. Ja, sagt, zu dem Produkt kommen wir heute nicht, weil es ist kein Envelope-Produkt. aber die Hilde hat recht, ich habe in den letzten, in den letzten acht Wochen 16 Kilo abgenommen. Ohne zu hungern. Ohne zu hungern. Nur mit unseren guten Produkten von Forever Green. Ja, aber zu den Produkten komme ich heute nicht. Da muss ich jetzt die Neuen enttäuschen, dass deswegen das gleich aufschreiben, abnehmen mit Forever Green. Das bitte mit der Person besprechen die eingeladen hat. Aber ich kann eins dazu sagen, also das Prodigy 5, zu dem wir nämlich jetzt kommen, das ist ein Bestandteil meiner Kuh. Denn ohne Prodigy 5 ging es nur halb so schnell. Denn Prodigy 5 hat eine ganz bestimmte Wirkung. Wir bezeichnen es als ein All-in-One-Nahrungsergänzungsmittel für jedermann, jeden Tag. Und das, was es macht, das ist bemerkenswert. Warum ist das bemerkenswert? Ja, und der Name Prodigy oder Prodigy heißt ja Wunder. Und Wunder 5, weil es fünf Merkmale gibt, die dieses Wunder ausmachen. Ja, dieses Wunder hängt auch mit demjenigen zusammen, der dieses Produkt oder die Technologie vor allen Dingen dahinter entwickelt hat. Das ist Dr. Balmurali Ambati. Auch den Namen kann man sich jetzt hier, das ist das Schöne, entweder einen Screenshot machen, ja, oder einfach mal aufschreiben und dann gleich googeln. Das ist der jüngste Arzt in der Geschichte der Menschheit. Er hat mit vier Jahren angefangen, Integralrechnung zu machen. Er ja, ist ein absolutes Wunderkind, hat alles in der kürzesten Zeit abgeschlossen, war mit 14, hatte mit 14 bereits sein Medizinstudium abgeschlossen und war dann mit 17 tatsächlich der jüngste Arzt in der Geschichte, der jüngste praktizierende Arzt in der Geschichte der Menschheit. Er ist heute Augenarzt, Wissenschaftler, also Lehrer und Forscher an der Universität von Utah, hält endlos viele Auszeichnungen und Ehrungen und ist vor allen Dingen ein ganz toller Mensch. Hilde und ich, ich gucke gerade Kerstin, Hilde und ich auf jeden Fall in dieser Runde, Gunilla war glaube ich noch nicht dabei, wir haben ihn persönlich kennengelernt in Paris letzten Herbst und ein ganz, ganz toller Mensch auf der Bühne, die Bescheidenheit in Person, auch wenn man ihn abseits der Bühne trifft, ein, ein ganz, ganz toller Mensch. Ich vergebe es jetzt den ganzen Abend darüber zu berichten, will ich aber nicht, sondern mir geht es jetzt vor allen Dingen um eins, was er getan hat oder was er für uns getan hat. Und zwar hat er uns Trans-Amor gebracht. Trans-Amor ist die Technologie in Prodigy 5. Und man sieht, das ist ein, Trade, ein eingetragenes Trademark. Das hat er entwickelt zusammen mit unserem mit unserem inhouse ja, das ist der Mann hier recht, das ist Dr. Adam sauss der ist schon seit vielen Jahren der Arzt, der unser beratender Medizin, ja, unser beratender Medizin, hat er nicht fast gesagt, ja, also der Arzt an unserer Seite, der uns mit allen unseren Produkten berät, aber er ist zusätzlich in Salt Lake führt er ein Institut, das größte oder das erste Institut vor allen Dingen, das sich mit, Weltweiter, mit der weltweiten Mangelernährung beschäftigt. Und er kennt auch den Dr. Ambati schon seit vielen Jahren. Und sie haben sich zusammengetan, haben sich überlegt, was kann man gegen diese Mangelernährung tun. Und ich will das gleich nochmal hier aufklären. Es geht nicht um Unterernährung. Ja, Unterernährung betrifft ja natürlich eine riesige Region in der Welt, aber nicht unbedingt die Industriestaaten, die westlichen Staaten. Ja, denn hier gibt es keine Unterernährung, aber das ist das Verblüffende: obwohl es genügend zu essen gibt, sind, ist die Masse der Menschen ja, mangelernährt, ernährt sich falsch oder ernährt sich mit den falschen Dingen. Das ist ein Thema, das uns heute in der Gesellschaft beschäftigt. Und die beiden haben eben eine Antwort darauf gefunden, indem sie es eine Technologie entwickelt haben, die es ermöglicht, dass man die Nahrung, die man zu sich nimmt, auch tatsächlich dahin transportiert. Wo sie hingehört, in die Zellen, in den Kreislauf, da wo sie eben, ja wo die Inhaltsstoffe was Gutes tun. Warum tun sie das nicht? Und wir sind ja Weltmeister, gerade auch die Amerikaner sind ja Weltmeister im Schlucken von Nahrungsergänzungsmitteln. Ich habe amerikanische Freunde die ich früher schon vor Jahren kennengelernt, wenn ich mit denen äh, unterwegs war im Hotel. Die hatten morgens einen ganzen Cocktail von Tabletten und Pillen, die dann geschluckt wurden. Ja, wir wissen heute, das kann man machen, es bringt aber nichts. Weil ja, gut 90 Prozent dieser Inhaltsstoffe in diesen teilweise ja sehr teuren, sehr wertvollen Nahrungsergänzungen wird ja wieder komplett ungenutzt ausgeschieden. Es wird in der Magensäure zersetzt und wird mit dem Urin wieder ausgeschieden. Das ist einfach so. Das Gleiche gilt für ja, unser Gemüse, für unser Obst. Es wird zwar zersetzt, aber die wirklich wichtigen Inhaltsstoffe erreichen nicht die Körperzellen und nicht die Bereiche wo sie benötigt werden. Das schafft Transamor und Transamor, wie es der Name schon sagt, ist einmal der Transport durch den Magen und Amor, es wird abgesichert. Das heißt, die Antioxidantien, die Vitamine, all das, was wir jetzt auch hier im Produkt PolyG 5 schon drin haben, aber auch was wir zusätzlich nehmen, morgens beim Frühstück, also wir nehmen zum Beispiel Kerstin und ich, wir nehmen polyg 5 zusammen mit Zitronensaft, also wir pressen unsere frische Zitrone ein, eine, eine frische Orange da rein, schmeckt erstens sehr, sehr gut und zweitens ja, führt es dazu, dass auch aus der Orange und aus der Zitrone die Vitamine, die, die Antioxidantien ja, einfach mit durch den Magen äh, gesichert durchgeschleust werden und so natürlich auch das Gute tun, was sie tun sollen. Im, im Prodigy 5 natürlich auch dann Energie. Wir haben grünen Tee da drin. Ich habe jetzt hier gerade noch einen Schluck mit dem letzten Rest, den ich vor der Veranstaltung hier gemixt habe. Schmeckt herrlich. Also ein bisschen säuerlich. Ich habe natürlich wieder Zitronensaft drin. Tolles Produkt. Das wird noch besser und noch erfolgreicher werden als die Bauerstrips. Davon sind wir überzeugt. Wir haben dann noch ganz, ganz tolle Sachen im Köcher, die dann noch kommen. Dazu beim nächsten Mal dann mehr. Also hier nochmal Transamor, Nutrient Technology, auch das mal googeln, Eine, ja, ein Marktveränderer, ein, ein, ein, wirklich, ein wirkliches Alleinstellungsmerkmal, das von uns von anderen Mitbewerbern ja, unterscheidet. Eins ist ganz klar, wenn man mit Produkten startet oder wenn man einen Produktvertrieb startet, wenn man damit Geld verdienen will, und davon gehe ich ja mal aus, dass die heute Abend, an einem Dienstagabend um 20 Uhr, nicht aus Langeweile auf eine Veranstaltung kommen, sondern geht es ja einmal darum, sicherlich tolle Produkte kennenzulernen, aber vielleicht auch zu hören, wie man damit Geld verdient. Und dann muss man natürlich selbst Produkte haben. Ja, meine Frau führt viele, viele Gespräche am Tag mit Interessenten und da hören wir manchmal die abenteuerlichsten Dinge. Ja, Produkte braucht man ja nicht. Ja, also ich habe mal aus Langeweile vor wenigen Jahren äh, hier in Spanien mal ein paar Gastronomien aufgemacht. Und ich stelle mir vor, wie das wäre, wenn man eine Gastronomie eröffnet und erstmal auf den Wareneinkauf verzichtet. Ja, und dann die Gäste abends am, am, am Tisch begrüßt und ihnen die Speisekarte gibt. Und wenn sie dann bestellen lässt, man dann sagt nein, wir nehmen die Bestellung jetzt zwar auf, aber wir wollten erstmal gucken, was hier unsere Gäste so verzehren, was die haben wollen. Und dann machen wir den Einkauf und dann kommen sie noch nächste Woche wieder. Und dann können Sie das essen, was Sie jetzt heute bestellt haben. Wird das funktionieren? Nur kaum. Und so funktioniert es in unserem Geschäft auch nicht. Wir brauchen Produkte einmal, um uns selbst dafür zu begeistern. Wie kann man von etwas begeistert sprechen, wenn man selbst keine Begeisterung dafür hat? Und natürlich, um es begeistern, mit anderen Menschen zu teilen. Das ist das, was ich vorhin schon eingangs gesagt habe. Ja, die Produkte sprechen für sich. Produkte testen lassen. So, dazu braucht man ein Produkt. Das heißt, der richtige Start dieses Geschäfts ist erstmal ja, das Sich Zulegen von Produkten, um sich selbst zu testen und um sie mit anderen zu teilen. Und jetzt habe ich mal hier das nur rücken, ich habe das nicht der optimale Start genannt, ich habe es einfach nur mal der Start genannt, weil das ist einfach die günstigste Variante. So, die günstigste Variante, die fängt einfach mit 78 Euro an. Ja, also für 78 Euro bekomme ich ein Paket Powerstrips, also für 79 Euro. Euro bekomme ich ein Paket. Äh, g 5, da sind dann 24 kleine Portionen drin, ja, aber wenn ich, wenn ich die natürlich, 28 glaube, kleine Portionen drin, wenn ich die natürlich nehme oder auch zweimal am Tag, sind sie natürlich weg und habe ich sie noch nicht testen lassen. Bei den Powerstrips sind 14 drin und hier gesagt, für etwas mehr Geld, weil es natürlich auch noch wertiger ist, ja, die Beauty Strips für 89 Euro. Wer ein bisschen mehr tun will, also das ist, das ist, wir reden hier noch nicht mal, ich, ich muss es nur an dieser Stelle so erwähnen. Ja. Ich zeige nachher in einem zweiten Teil, zeige ich mal den optimalen Start. Also so kann man auf jeden Fall starten. Dann nimmt man eben alles zweifach. Ja. dann hat man sogar noch Geld gespart. Wir sehen ja hier, wenn man zum Beispiel anstatt einmal Powerstrips zwei Pakete, Powerstrips, die der kosten immer 144 Euro, anstatt ja, zweimal 78 Euro. Also ein paar Euro gespart. Das gleiche gilt für die anderen Pakete. Und jetzt kann man natürlich auch sagen, und hier ist das Männchen in der, in der, mit, dem, der großen, mit der großen Birne, die Idee, man könnte natürlich auch sagen, ja, wie wäre es denn, wenn man diese Produkte alle mal kombiniert? Und Sie hier da, da haben mitgedacht, und das ist das sogenannte Consumer Pack, das Konsumentenpaket. Konsumenten hier hat man einfach mal von den drei wesentlichen Envelope-Produkten, also PolyGify, Powerstrips und Beauty Strips, jeweils, 1, dass man ja schon mal mit einer kleinen Bandbreite starten kann. Das könnte man jetzt auch zweimal bestellen. Dann habe ich auf jeden Fall schon mal etwas mehr für die ersten Wochen, um damit zu arbeiten. Und dann sehen wir, da kosten dann, da kosten dann diese drei Dinge zusammen 205 Euro, spart 25 Euro oder 60, äh, 60 Euro oder 25 Prozent. Und ich habe hier schon überall immer Velocity mit eingerechnet. Jetzt habe ich das vorhin schon erklärt oder vorweggenommen. Velocity bedeutet ultraschneller Versand. Also man kann es natürlich auch Standard versenden für 10,45 Euro. 10,45 Euro von den USA hierhin, dann dauert es zwei bis drei Wochen. Einige haben jetzt ein bisschen Glück gehabt, dann war es wirklich nur zwei Wochen. Man kann aber auch Pech haben, dass es dann zwei bis drei Wochen dauert. So, wer jetzt das Geschäft schnell starten will, der legt doch bitte diese sechs Euro da drauf, und hat seine Produkte, wir haben heute Dienstag, heute Abend bestellt hat, garantiert Donnerstag oder Freitag seine Produkte, kann dann sofort anfangen, selbst zu testen, wenn er nicht schon ein paar Proben vom, zum Testen von seinem, äh, von seinem Gastgeber bekommen hat, und, aber man kann auf jeden Fall damit anfangen, es zu verteilen, ja, ein kleines ja, Nachbarn einladen, ja, ein kleines Prodigy 5 umrühren im Glas, mal probieren lassen, ein bisschen was dazu erzählen, wenn man selbst dazu noch nicht zu viel sagen kann, dann ja, den, die Person, die eingeladen hat für heute Abend, dazu bitten, dass ja dann schon ein bisschen was dazu erzählt. Also auf jeden Fall kann ich mein Geschäft schneller starten. Das ist das ganz Entscheidende. Und deswegen bitte hier nicht auf diese 6 Euro schauen. Dafür hat man absolute Transparenz. Man sieht, wie das Produkt auf dem Weg zu einem ist. Und ja, man bekommt es von UPS an die Haustür geliefert. Und äh, wie gesagt, zwei drei Werktage. Diese Zeit kann jeder aushalten. Ja, das Video hängt bei Angelika. Ich zeige nur gar kein Video. Sie meint das Bild, Angelika. Das einfach warten. Das ist manchmal im System. Das Witzige ist, das macht da weiter, wo es aufgehört hat. Also nicht da, wo ich jetzt gerade bin. Also man verliert dabei keine Informationen. Es ist irgendwie tricksereich. Ich habe das noch nie verstanden, wie das funktioniert. Okay. Ähm, Autoship. Auch das Thema wird nochmal erklärt. Gleich nach der Veranstaltung im persönlichen Gespräch mit der Person, die eingeladen hat oder beim nächsten Treffen. Ähm, Autoship ist wichtig, weil die Produkte, mit denen ich starte, habe ich für vier Wochen. Das ist auch immer unser Qualifikationszeitraum. Bei uns gibt es wöchentlich Geld, aber alle vier Wochen muss man sich für das Geld, das man wöchentlich erhält, qualifizieren. Da gibt es eine Minimumqualifikation, die beträgt 50 Punkte. Ja, da sieht man hier die Punktebewertung immer dahinter oder das ist, dann hat man nicht 100% der Provision, für die man sich qualifiziert, sondern nur ein Bruchteil. Wenn man sich zu 100% qualifiziert, dann macht man 100 QV und 100 QV versorgen einen dann vier Wochen lang mit Autoship. Ja, ein Leben lang, solange man diese Produkte und das Geschäft mag, natürlich mit seinen Produkten. Keine Angst, das ist kein Abo mit abo falle oder sonst was. Man kann das jederzeit ändern, vor allen Dingen auch auf andere Produkte. Oder man kann es auch jederzeit natürlich beenden. Nur es macht gar keinen Sinn. Weil lassen Sie bitte von Ihrem Gastgeber zeigen, ja, wie man in diesem Geschäft das Geld verdient, sofort auch in den ersten vier Wochen, mit dem man sich seine eigenen Produkte kostenlos zulegen kann. Und auch auf Sicht auf, ja, auf die nächsten Wochen immer kostenlos. Halt ein Leben lang wenn man will. Ja, wer das sich von seinem Gastgeber hat erklären lassen, der kann auch gerne, dann mache ich das noch ein bisschen intensiver, am kommenden Sonntag um 18.30 Uhr in diesem Raum wieder dabei sein. Dann mache ich ein Training genau zu diesem Thema und zeige auch, wie man in den, ja, wie man in den ersten vier Wochen ja wenigstens das Geld rausholt, das man am Anfang investiert hat. Und sogar darüber hinaus, wird man in acht Wochen 5.000 Dollar mit diesem Geschäft verdient. Und zwar mit kleinen Schritten. Nicht mit großen Einkäufen, sondern mit kleinen Schritten. Wen das interessiert, sich jetzt den Termin schon vormerken. Ja, Kommender Sonntag, 18.30 Uhr, derselbe Zugang wie heute. Und möglich macht das alles das sogenannte Starterprogramm. Speziell Design für, die, für euch, für diejenigen, die heute das erste Mal hier sind und sagen, ich will hier mit Geld verdienen. Wir haben hier ein System, Systeme sind duplizierbar, ein einfaches duplizierbares System entwickelt, das jeder Mann und jeder Frau ermöglicht, ja gleich in den ersten Tagen schon Geld zu verdienen. Es kann sofort auch heute schon Geld verdient werden für jeden, der sich heute noch entscheidet, aber der auf jeden Fall so viel Geld verdient in den ersten vier Wochen, dass er einige hundert Euro damit bereits verdient hat und somit auch seine Erstbestellung und auch die Bestellung des nächsten Monats das Autoship schon wieder raus hat. Bitte lasst euch das zeigen. Das ist ganz, ganz wichtig. Starter 150, mal kann man sich gut merken, das ist der Bonus, den wir haben. Und um mehr muss man sich gar nicht kümmern, alles unkompliziert. Wenn man das macht und den Leuten, mit denen man spricht, das gleiche zeigt, dann ist man Starter 150 qualifiziert, ein Leben lang und hat seine eigenen Produkte immer kostenlos. Das ist ja das Witzige daran. Und verdient darüber hinaus natürlich auch noch Geld. Wir haben natürlich auch einen, einen Kompensationsplan, einen Marketingplan. In einigen Boni mehr. Ich will da jetzt an dieser Stelle gar nicht drauf eingehen. Ja, eins sei nur gesagt, es wird gleich heute schon Geld verdienen. Wir haben den sogenannten Einzelhandelsbonus. Das ist die Differenz zwischen Einkaufs- und Verkaufspreis. Keine Angst, ich muss dafür nicht selbst ein Produkt in die Hand nehmen und es verkaufen. Es reicht, wenn ich meine Webseite, jeder von euch bekommt einen Webshop. Wenn ich, wenn ihr die Seite, die, die, die Internetadresse weitergebt und derjenige, der da drauf geht, etwas einkauft, heute Abend schon oder morgen früh, dann bekommt ihr darauf etwa 25 Prozent Einzelhandelsbonus. Und das jedes Mal, wenn der natürlich bestellt. Das ist erstmal nur der Bonus, der am Anfang ja, wichtig ist. Dann darüber hinaus der Starterbonus, den ich gerade jetzt ein paar Mal angesprochen habe. Lasst uns heute Abend nicht über einen Teambonus sprechen. Der trifft dann zu, wenn ich natürlich schon ein kleines Team habe von fünf, sechs, zwölf Leuten. Dann wird das natürlich ganz, ganz interessant, zusätzliche Einkommensquelle. Übrigens Einzelhandelsbonus. All diese Boni werden gesammelt, außer der Starterbonus, den gibt es nur einmal im Monat, also einmal in vier Wochen, und der Teambonus auch alles wöchentlich ausgezahlt. Wir haben eine eigene Zahlkarte, eine Mastercard von da wird jeden, jeden Montagabend das Geld automatisch in Euro.. Auf die Karte transferieren. Ich kann sofort in dem Moment, wo das Geld drauf ist, damit zum Automatenrennen Geld rausholen oder einfach mit meiner Tankfüllung oder was auch immer mit bezahlen. Und ich kann darüber hinaus sogar innerhalb von zwei bis drei Werktagen einen beliebigen Betrag natürlich innerhalb des Guthabens auf ein Bankkonto meiner Wahl überweisen. Das ist übrigens kostenlos. Zwei bis drei Werktage, bei mir sind es meistens so ein bis zwei Werktage in der Regel. Ja? Auch Matching-Bonus. Will ich jetzt an dieser Stelle alles nicht besprechen? Können wir gerne mal am Wochenende dann am Sonntag drauf eingehen? Der einfachste ist der rang Rangfortschrittbonus. Ja, wir haben Ränge, die fangen mit One Star an und hören mit All Star auf. Und äh, ja, jedes Mal, wenn man einen dieser Ränge erreicht, dann wird man, bekommt man eine Provision dafür. Insgesamt werden hier über 45.000 Dollar ausgezahlt an Provisionen. Das ist ja auch schon mal interessant. Einmal raus und wieder rein. Ach, alles ist wieder gut. Angelika ist wieder da. Dann ist doch alles bestens. Darüber hinaus, ja, sind wir, wir sind ja das Phoenix-Team. Und das Phoenix-Team ist nichts anderes als ein Zusammenschluss von Selbstständigen. Ja, jeder von uns ist selbstständiger, unabhängiger Vertriebspartner von Forever Green. Wir haben uns zusammengeschlossen in einen Interessensverbund, in ein Team. Das nennen wir das Phoenix-Team. Das kostet keinen Eintritt oder keine Mitgliedschaft. Ja, aber wir, wir bieten ja einfach nochmal Dinge an, über das Angebot von Forever Green hinaus. Uns findet man auf www.phoenixteam.pro. Wer sich da heute registriert, kostenlos und unverbindlich, gleich nach der Veranstaltung, bekommt dann auch unseren wöchentlichen Newsletter, den die liebe Gunilla hier in dieser Runde mit dem Michael jede Woche schreibt für uns, mit den, Neuen, mit den, mit den neuesten Dingen, die unser Geschäft betreffen, mit Informationen. Ja, wir haben auch ja, wir haben auch so Social Dinge da drin, wo Mitglieder der Gruppe des Teams ja, ihre Erfahrungen berichten mit dem Geschäft und mit den Produkten. All das kommt, kommt in einem Newsletter. Ansonsten haben wir natürlich hier individuelle landing pages Fragt mal bitte Gunilla. Gunilla ist eine der, meine Frau auch, Kerstin, das sind Profis, was diese landing pages angeht. Ja, da wird jeden Tag Traffic generiert. Das machen die zusätzlich zu dem eigentlichen Geschäft. Ja, dem Testen und dem Präsentieren unseres, unserer Produkte. Aber das kann man hier alles automatisieren mit so einem, mit so einem System, das wir hier geschaffen haben. E-Mail-Follow-up, wir haben ein automatisches Webinar da drin, das ich gerade aktualisiere. Ja, das heißt, ich, muss nicht nur, ich kann nicht nur dienstags abends einmal die Woche hier jemanden einladen, sondern ich kann 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr jemanden Teilnehmen lassen an einem live gesprochenen Webinar und das Ganze verbirgt sich hier hinter diese Phoenix Team Pro. Das ist ein zusätzliches Add-on. Ja, die Landing Pages, eine Landing Page bekommt man kostenlos. Ja, es gibt natürlich dann Erweiterungen, professionellste Art, die kann man natürlich dann auch dazu nehmen. Dann kostet das ein bisschen was, aber ich rede von kleinen, von kleinen Summen, denn wir wollen hier nicht Geld investieren in. Phoenix-Team, sondern in Forever Green, in unsere Zukunft. Aber natürlich ganz klar, dieses Portal hat Geld gekostet, hat nicht Geld gekostet, als ich das gestartet habe. Und wenn man das jetzt nutzt und die Arbeit, die da drin steckt, nutzt, dann kostet das eine Kleinigkeit. Aber nicht zum Starten, nicht zum Registrieren, da ist alles kostenlos. Okay, dann sind wir jetzt an einem wichtigen Punkt, nämlich an dem Punkt der Entscheidung. Und das man sagt ja so schön, Dein Leben ist das Spiegelbild Ihrer Entscheidung. Dein Leben ist das Spiegelbild deiner Entscheidung. Treffen Sie eine klare Entscheidung. Und äh, ja, wer jetzt eine Entscheidung treffen kann, man muss ein gutes Gefühl bei einer Sache haben. So geht mir das. Ich bin ja seit vielen, vielen Jahren auch als Profi in diesem Geschäft. Aber auch ich entscheide mich nach Gefühl. Als ich vor zweieinhalb Jahren mich für Overgreen entschied, habe ich es aus einem Gefühl heraus getan. Ich habe ein Video gesehen von Ron Williams. Hat mir das genau angehört und habe gesagt, da will ich mitmachen, das ist eine Idee, das ist eine Vision, ja, da kann, ich, da kann ich für arbeiten, da kann ich mich mit identifizieren. Und so ist es vielleicht auch jemand hier in der Runde, der Sie angesprochen hat, der eingeladen hat dazu, der inspiriert hat und dass man sagt, mit dem möchte ich gerne zusammenarbeiten, mit dem möchte ich das gerne tun, dann trifft man eine klare Entscheidung. Ohne eine klare Entscheidung geht es nicht. Es geht nur ein klares Nein oder ein klares Ja, ein, ja, ein Wischiwaschi, versuche ich mal, funktioniert im Geschäftsleben nicht, auch nicht im Network Marketing, ja, kann man versuchen, bringt aber meistens nichts. Und für diejenigen, die sagen, ich habe ein gutes Gefühl dabei, das interessiert mich, aber ich möchte so ein bisschen mehr daraus holen, als ja nur ein paar Hunderter, ja, obwohl wenn heute jemand regelmäßig 400 bis 600 Euro im Monat dazu verdient, dann kann man daher nicht nur sagen, das ist ein paar Hunderter. Das ist ja für den einen oder anderen doch schon sehr viel Geld. Dafür müssen einige auch richtig hart arbeiten, um so ein Zusatzeinkommen zu generieren. Aber wenn jemand sagt, ich möchte darüber hinaus ja vielleicht mal ein zweites Standbein haben oder ich möchte vielleicht sogar eine, eine Selbstständigkeit erreichen in diesem Bereich, denn das ist ein Zukunftsbereich, dann empfehle ich, Eins dieser Pakete, das haben wir eigens für diesen Personenkreis zusammengestellt, und auch hier reden wir nicht über die gigantische Investitionen. Es ist ja keine Investition. Ich bekomme ja einen Gegenwert. Und ich spare sogar noch Geld dabei. Nehmen wir mal mit meinem, fangen wir einfach mit meinem Lieblingspaket an. Ich muss die anderen Pakete gar nicht erklären, steht hier auf der Folie, was es ausmacht. Das Lieblingspaket und das beste Paket ist das Allstar-Paket. All-Star-Mix-Paket, da habe ich alles drin. Ja, ich kann auch hier noch einen Schwerpunkt legen, auf Policy 5 oder Powerstrips. Der Preis und alles andere in der Inhalt ist anders, aber der Preisvorteil ist der gleiche. Ich habe nämlich über 40% Preisvorteil zum Einzeleinkauf. Das sind 700 Euro Preisvorteil. Das Ganze kostet dann zwar 1168 Euro. Das ist schon inklusive dem Velocity. Das heißt, ich bekomme das Ganze dann auch innerhalb von haben. Und ja, ich habe sofort eine breite Palette von Produkten. Ich sehe, man sieht auch hier, die Solastrips sind eben hier mit drin, ja, die man einzeln noch gar nicht erwerben kann, die Solastrips sind hier mit drin. Das heißt, ich habe hier vier Produkte, vier Endlock-Produkte für mich selbst, für meine Familie und ja für die Interessenten, die starten. Und jetzt muss ich doch nur eins tun, ich muss einfach sehen, dass ich das Geschäft so aufbaue, mit der Geschwindigkeit, mit der Dynamik, mit unserer Hilfe, dass ich diese 1.168 so schnell wie möglich wieder umsetze. Ja? Verdiene oder umsetze. Dann habe ich die Produkte schon mal kostenlos und meinen Geschäftsstart kostenlos. Das wäre hier ja interessant. Am Sonntag zeige ich, wie man das innerhalb von acht Wochen schafft. Ja? Schneller als acht Wochen. Denn ich zeige ja am Sonntag, wie man innerhalb von acht Wochen 5.000 Dollar verdient. Oder 5.000 Euro ist ja fast das Gleiche. Okay? Also das bitte einfach mal hier sich merken, abschreiben. Ja, Es gibt auch kleinere Pakete für den kleineren Geldbeutel. Das muss man, das muss man selbst entscheiden. Das entscheidet jeder für sich. Ich kann nur empfehlen, macht mehr als nur ein Paket PowerStrips. Dann ist zwar auch ein Start, da ist auch die Anmeldegebühr mit drin und alles, ist schon alles erledigt. Man ist auch dann im Geschäft, ist auch voll. Es fragt auch später niemand mehr, ja, wie bist du gestartet? Aber der Start ist leichter. Der Start ist einfacher, wenn man genügend Produkte hat. Und deswegen bitte eins von diesen Paketen auswählen. Und wenn es gar nicht anders geht, dann haben wir da ja noch das Konsumentenpaket, das ich vorhin gezeigt habe, auf der anderen Folie. Ja, und äh, damit ist man dann wenigstens für den Staat einigermaßen bedient. Aber das ist das, was ich empfehle. Und wer ein bisschen mehr will, hier das das heißt ja nicht umsonst All-Star-Paket. Ja, das ist was für die zukünftigen All-Stars. Okay. Ja, hier, das, da will ich heute nicht so drauf eingehen. Es gibt noch zusätzliche Vorteile, die sind aber erst interessant, wenn man den Teambonus auch versteht, weil ich bekomme natürlich jetzt im Moment vor allen Dingen einen besonderen, ja, eine besondere Vergütung in Form von Punkten. Hier zum Beispiel bei den kleineren Paketen 1000 Punkte in starke Wein. Das entspricht etwa ja, 10 Kunden nach 100 Punkte, die ich sonst einschreiben müsste für diese Leistung. Die bekomme ich 1000 gleich mitgeliefert. Wenn ich das Ganze im, im mittleren Paket mache, das sind dann die dann bekomme ich 3000 Punkte ins starke Bein. Und wenn ich natürlich das all paket mein Lieblingspaket, mache, dann habe ich sage und schreibe 5000 Punkte im starken Bein. Und ich bin sogar noch ja, drei star in den ersten 12 Wochen, unter der Voraussetzung, dass ich natürlich den Star aus eigener Kraft schaffe. Und ja, damit bin ich auch Matching-Bonus schon berechtigt. Das ist der Knaller. Mache ich den Starter-150, wie ich das am Sonntag zeige, in der ersten vier Wochen gibt es nochmal 2000 Punkte. Obendrauf. Das ist der super sensationelle Start. Also wer hiermit startet, hat das absolute Optimum. Aber nochmal, ja, wer es jetzt aus dem Grund noch immer nicht kann, jeder andere Einstieg ist auch möglich. Und am Ende des Tages, wenn wir auf, als Allstars auf der Bühne stehen, fragt keiner mehr, ja wie war denn dein Einstiegspaket. Ja, Wir sind alle gleich. Das spielt keine Rolle. Okay. Autoship übrigens, wer, mit, dem, wer einem mit einem dieser gerade gezeigten Pakete startet, gar mit welchem, der bekommt sein Autoship mit 100 Punkten, also für die volle Qualifikation. Ja, der bezahlt dafür nicht 146 Euro ja, für PolyG5, sondern nur 99,95. Das ist das kleinste Volumen oder das, der kleinste Preis für so ein Volumen, für die höchste Qualifikation der gesamten Branche. Ja, es liegt immer überall bei über 100 Dollar. Hier sind hier und noch Dollar bedienen. Günstiger geht es nicht. Die Qualifikation dafür hat man nur für diesen Preis, wenn man eins dieser Starterpakete nimmt, die ich vorher gezeigt habe. Ja, hier nochmal das Phoenix Team Co. Da bitte anmelden, in jedem Fall. Schadet nichts, die Informationen, auch durch den Newsletter. Und sich auch einfach mal die, ja, die, die zusätzlichen Landing-Pages angucken. Wer auf Facebook unterwegs ist und wer ist das heute nicht? oder Twitter, oder, oder, oder mit seiner eigenen Homepage und, und, und. Schaut euch das an, was auch die Gunilla gemacht hat mit ihrer eigenen Homepage und auch andere jetzt schon. Ja, dann die Landingpages, Führungskräfte gesucht, Vertriebsprofis gesucht, Kerstin sucht, Powerfrauen häufig. Ja, das könnt ihr da aussuchen. Ihr könnt einige dieser Landingpages sogar individualisieren, ein eigenes YouTube-Video drehen, zu Hause zum Beispiel mit der Familie, und dann das da reinstellen, Farbe, Text, alles individualisierbar und das Ganze professionell verlinkt natürlich mit unserem Portal. Das heißt, jeder, der sich da einträgt, bekommt die Geschäftspräsentation automatisch den Link. Ihr seht auch in Realtime, nennt man das heute, ob derjenige sich das anschaut, wie viel er sich anschaut. Ja, und ihr habt in jedem Fall seine E-Mail-Adresse, seine Telefonnummer, so dass man auch immer wieder nachhaken kann, wenn man das so möchte. Also das ist ein, ein beinahe kostenloses Tool. Ja, kostenlos ist die Grundausstattung, und wenn man dann ein bisschen mehr will, aber das ist alles ersichtlich aus der Seite, dann kann man das einfach wählen. Ja, das war's. 50 Minuten gepackte, vollgepackte Information. Und äh, ich freue mich, dass Sie da waren, dass Ihr da wart. Glückwunsch an dieser Stelle für die richtige Entscheidung, nämlich äh, Dienstagabend 20 Uhr bis 21 Uhr was anderes zu machen als die meisten Leute. Ja, nämlich sich ja, fortzubilden, etwas dazuzulernen, sich eine Geschäftsmöglichkeit anzuschauen und denkt immer daran, die Erfolgreichen sind sicherlich deshalb so erfolgreich, weil sie nämlich Dinge tun, die wenige Erfolgreiche unterlassen, zum Beispiel an solchen Veranstaltungen teilen. Dankeschön, ich wünsche einen schönen Abend. Bitte nicht vergessen, jetzt natürlich auf jeden Fall mit der Person sprechen, die für heute Abend eingeladen hat. Wenn heute Abend keine Zeit mehr da ist, wäre allerdings wünschenswert, dann einen Termin ausmachen für aller spätestens morgen, um die Dinge zu besprechen, die Fragen zu besprechen, die eventuell aufgekommen sind. Ja? Und einfach dann natürlich auch seine Entscheidung umzusetzen in die Praxis, denn ohne das geht es nicht. Also, schönen Abend, Dankeschön und bis hier ja, am Sonntag. Ja, morgen muss nicht, nicht, morgen am Donnerstag nicht vergessen, aber das schreiben wir noch in unserem WhatsApp-Chat. Da haben wir wieder die große internationale Runde, ein New Day mit dem gesamten Management von Forever Green diese Information bitte auch holen von dem Gastgeber oder sich einladen lassen in unseren WhatsApp-Chat, denn da verbreiten wir diese News überall. Also macht's gut, tschüss!